Anita und Harald. <lacht> und unser bester Reiseleiter. Ah, ja. Er hat extra für uns heute hier das. so was oh. Und Edi hat auch jetzt die ersten Gäste, <lacht> die ersten Gäste. Ja. Edi, ja. <lacht> ist ganz leer. Das ist unsere Insel für uns alleine jetzt. Ne? I've got no guards to believe in. <coughs>